Willkommen zurück zu Friday Night Funkin! Ich habe das Spiel sehr viel privat gespielt und bin sehr viel besser geworden und tatsächlich so viel besser, dass ich MILF schaffe auf Hard und auch Week 2, tatsächlich, ich habe sehr viel gespielt und ich bin da sehr stolz drauf. Ähm, man sieht hier zwar, dass es auf Hard nicht kein, kein Score hat, aber der Score hier zählt ja jetzt nur für die Weeks, die man hier sieht, und man sieht sogar, ich habe Week 4 schon geschafft auf Hart ähm, im kann ich euch gleich noch die ganzen anderen Punkte zeigen, die ich habe. Ich weiß nämlich nicht, wie sie sich ändern, wenn ich die mod review dann mache und dann neue Tracks hinzufüge. So fangen an mit Mommy Must Murder, also Week 4 auf Hart, und danach zeige ich euch für mich persönlich das schwierigste Spooky man, Week 2 auf Hart. So keine Bonus-Episode, könnte man sagen, fürs Display. Ähm, wie gesagt, das mod Review kommt noch am Freitagabend und ja. Ich bin sehr stolz, dass ich, äh, Three, two, one, Lagen konnte, cool Ich bin sehr stolz, dass ich besser werden konnte in dem Spiel Also, so viel besser, dass ich beide Weeks schaffen kann Und zwar bei diesem Week Hier müssen wir aufpassen Und zwar bei MILF, das letzte Lied, da gibt es einen Trick, den werde ich euch gleich noch sagen Ich glaube, ich werde das einfach wegschneiden. Ich glaube, das ist sowieso langweilig. Ich werde sowieso unten die ganze Zeit durchkommen. So, das war jetzt nicht meine beste Runde in diesem Lied. Aber auf jeden Fall gut genug, damit ich unten die leiste Kompte nach links schmeißen kann. So, hier das gleiche. So, und nun kommt Milf. Und bei Milf gibt es einen sehr nice Trick. Bei dieser einen Stelle mit dem zu dem komme ich jetzt gleich und zwar genau dann, wenn diese Stelle auftaucht. Also ich spiele jetzt erstmal ganz normal bis dorthin. Verdammt, manchmal kriege ich es eigentlich besser hin, aber Vorführeffekt. Ah, so meint es. So muss das eigentlich machen. So, gar nicht, ist es so weit. So und jetzt bei dieser Stelle Moment So, oben, rechts, unten ist es ja Und was ich im Display gemacht habe Also, es ist das ja das Display Was ich äh, in Folge 3 glaube ich war das Also beim First Try so gesehen Nicht First Try, äh, beim Auf jeden Fall beim Display keine ahnung bei der folge gemacht habe ist äh, einzeln drücken oben rechts unten und versucht schnell, ganz schnell zu zeigen aber was ich gelernt habe und was ich gemerkt habe was am besten ist bei dieser situation zu machen ist wie so eine, so eine drehbewegung zu machen also man hat ja diese so falltasten oben unten links rechts und einfach mit weiß nicht mit einem finger über so rüber halten und gedrückt halten und dann so sich drehen bei oben rechts unten in dieser reihenfolge das versuche ich jetzt mal so, das hier. Ja, jetzt. einfach drehen einfach seinen finger hier rumdrehen über, über oben rechts unten in dieser reihenfolge das kann ich am meisten empfehlen und ihr werdet noch sehen dass es geklappt hat und dass es jetzt durch das lied kommt. ich krieg zwar keinen perfekt raus aber das ist ein sehr guter Tipp, falls wir keinen haben, man keinen Effekt haben will, sondern einfach nur hier durchkommen möchte. Seht ihr, ich bin jetzt schon ganz weit links. Gut, kann auch daran liegen, dass ich das sehr oft gespielt habe, das Spiel. Und, äh, ja, das sieht man auch vor allem jetzt hier, wo ich ganz viel gemisst habe. Ist es Vorfühl effekt was soll ich sagen? bin nicht besser als das, was mir passiert. So. Ganz weit links. Also. Genauso wie Fawns, ich kann mittlerweile jedes einzelne Lied in diesem Spiel eigentlich auf hart schaffen, so dass ich ganz weit links an der Leiste bin, ungefähr. So, das war Week 4. Ich habe es ja fast geschafft in der Einfolge. So, Thorns gehört übrigens auch zu den schwersten Liedern zusammen mit Milf, zusammen mit Spookies. Ja, Spookies, nicht so auf, das zweite Lied. Bei äh, Spooky Flug 2. Ist Spookies viel schwerer als Sauf? und da sind sich die meisten einig. Also nicht jeder, aber ich zum Beispiel bin auch der Meinung, dass Spookies äh, schwerer ist als Sauf. Das sagen viele. Ich saß sehr lange stuck an Spookies. An Fahrt. Deshalb konzentriere ich mich jetzt, damit Ich schaffe. Es gibt eine Stelle, die ich überhaupt nicht kann. Das ist diese Stelle. Ich kann diesen rechten Pfeil nicht timen. Aber ich versuch's jetzt mal. Oh fuck. Oh verdammt. Das war eine sehr schlechte Runde. Genauso sieht es eigentlich immer aus, wenn ich dieses Level mache. Außer ich schaff's natürlich. Jetzt muss ich irgendwie noch aufholen. Jetzt muss ich aufholen. Jetzt muss ich timen, sonst äh, ich muss ich So ungefähr. Ich bin fast tot. Aber soweit man hier ist, hat man eigentlich schon gewonnen, weil man kriegt ganz viele lange Noten. Und das was von den Arsch. Hab hier hast du es eigentlich schon geschafft. Das ist nicht so schwer, finde ich. vor allem wenn meine ganzes Zeit lange Noten bekommen so seht ihr ich bin ganz weit links also eigentlich kann ich jedes Leben. so wenn jemand das geschafft hat dann kriegt man auch sauf hin ganz einfach eigentlich so im normalen fand ich, äh, bei Normal fand ich Sau schwerer, aber bei Hard finde ich auf jeden Fall Smoothie schwerer. <musik> Das ist eigentlich ziemlich tete, das Und ich tete, tete, nicht. Okay. Also nicht so gut. Nicht gut. Ich versuche mich immer ständig zu verbessern Also ich spiele die ganzen Lieder immer viel öfter als ich eigentlich sollte Und ich bin so gut wie ganz links Vielleicht sogar bin ich, ich weiß es jetzt nicht Aber habt gesehen? ich habe es geschafft Es ist wirklich menschlich Beides Week 6 auf Fahrt habe ich auch schon geschafft Man sieht jetzt hier die ganzen Scores Ich zeige es dir nochmal Weil ich weiß nicht, ob das... Äh, gespeichert bleibt, nachdem ich den Mods drauf war. Halt. Ne? wir sehen uns beim nächsten Story Modes-Video wieder. Yeah, Update! Wann kommt's raus? Hoffentlich diesen Monat! Bye!